Ich hatte mir vorgenommen, dass wir diesen Abend, diese knapp zwei Stunden, die wir jetzt an Diskussionen haben, mit dem Ziel führen, was sind jetzt die richtigen Forderungen, die einerseits die, die den Ausweg weisen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise und zweitens die gleichzeitig in der Lage sind, die, die, die Leute dafür zu mobilisieren. Das ist eine sehr allgemeine Frage und ein ziemlich... Ehrgeiziges Ziel, finde ich, für den heutigen Abend, wenn wir das erreicht haben, dann gehen wir alle ganz glücklich nach Hause, bin ich ganz sicher. Ähm, ich habe selber mir so eine Liste gemacht an Fragen, die ich alle abarbeiten will, aber ich wollte erst euch dreien erstmal die Gelegenheit geben, was, wo die Prioritäten in genau dieser Frage eurer Meinung nach sind und würde Sie bitten, anzufangen. Muss ich nicht so laut schreien. Herzlich gegrüßt, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, will noch mal ganz kurz auf die Situation hier in Hessen eingehen, weil ich will äh, deutlich sagen, ich will Sarah Wagner nicht ersetzen, das war noch nicht die Absicht, kann ich auch nicht, weil ich nicht mal das hübsche Aussehen habe. Das will ich nur äh, vorweg. Ich... ich bin. Ich bin aber bei das ist nicht so tragisch. Also, es geht mir darum, dass wir zunächst einmal einen Blick darauf werfen, wie sich hier in Hessen die Landschaft entwickelt hat. Wir hatten ja im letzten Jahr, im März, die, Abstimmung, die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung in Richtung Schuldenbremse. Die Schuldenbremse ist in Hessen mit immerhin 70 Prozent, aber immerhin gegen 30 Prozent der Wählerinnen und Wähler in die Verfassung hinauf, aufgenommen worden. Und jetzt sind wir in einer Phase der Umsetzung einer solchen Politik. Das ist im Haushalt 2012 in Hessen noch nicht spürbar. Aber jetzt geht die Debatte los, wie man im Grunde genommen diese strangulierenden Elemente einer solchen Finanzpolitik hier in Hessen umsetzt. Ich will nur ein Stichwort sagen. Für das Jahr 2012 wurden den Kommunen bereits 344 Millionen Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich einfach herausgenommen. Und dann gibt es jetzt ein Spiel, dass man sagt, wir, wir sehen das Elend der Kommunen. Das ist umfassend, das ist riesengroß. Es sind allein 6 Milliarden Euro an Kassenkrediten, die jetzt die Kommunen hier in Hessen aufgenommen haben. Das ist eine ganz beträchtliche Summe. Dadurch, dass Kassenkredite eigentlich im, im Laufe eines Jahres wieder sozusagen zurückgespielt werden sollen, dazu sind die Kommunen gar nicht in der Lage. Und deshalb hat man gesagt, wir machen mal ein Angebot. Wir stellen etwa 3,2 Millionen zur Verfügung, allerdings für 30 Jahre. Das ist eine andere Summe, wenn man 344 Millionen äh, im Grunde genommen in einem Jahr wegnimmt und dafür für 30 Jahre 3,2 Milliarden zur Verfügung stellt, ist das natürlich eine Milchmännchenrechnung, weil im Grunde die Kommunen natürlich viel weniger haben werden. Und es sind auch nur 106 Kommunen, die unter diesen Rettungsschirm schlüpfen dürfen. Also die Kommunen, die am meisten verschuldet sind, die sich also überhaupt nicht mehr Retten könnten. Und die müssen sich natürlich festlegen, dass sie innerhalb der Zeit bis 2020 einen Kurs fahren, der dann zu einer Konsolidierung der Haushalte vor Ort führt. Und dazu gibt es einen Katalog, einen Maßnahmekatalog. Und dankenswerterweise hat der Rechnungshof das hier in Hessen die zur Verfügung gestellt. Und der hat mal alles aufgelistet, was man so machen kann in der Kommune. Also man kann zum Beispiel die Volksbildung einstellen, man kann die Schwimmbadder Zumachen, die kann man auch privatisieren, wenn es geht. Das sind alles solche Kataloge, die im Grunde genommen im Zuge einer solchen Konsolidierung, die jetzt von den Kommunen verlangt wird, also nicht nur die einzelnen Kommunen, sondern auch die Landkreise sind da zum Teil betroffen und wird einen solchen Kurs jetzt einfach durchsetzen. Das sind also griechische Verhältnisse, die jetzt sozusagen mit Zustimmung der Kommunen erfolgen sollen. Denn die Kommunen müssen mit eindeutigen Mehrheiten, manchmal zwei Drittel Mehrheiten, sich verpflichten, wenn sie in diesem, unter diesen Schutzschirm gehen, dass sie diese Konsolidierung auch einhalten. Das heißt, mit Zustimmung der Kommunen kommt das Elend jetzt auf die Bürger unmittelbar zu. Das heißt ganz eindeutig, und wir hatten auch einen Aufstand der Bürgermeister in der Anhörung der letzten Woche, die dann sagen, also selbst wenn ich das alles zumache, sind wir nicht in der Lage, die Haushalte zu konsolidieren, weil 99 Prozent unserer Haushalte sind festgelegt dadurch, dass beispielsweise die Kommunenträger der ganzen Sozialvorsorge sind, Grundsicherung äh, äh, und auch äh, Wohn Wohnbereiche mitfinanzieren müssen. Das sind alles solche Summen, die im Grunde genommen festgezurrt sind. Die Frage ist auch, ob man tatsächlich 600 oder 700 Euro im Monat für den Kita-Platz verlangen kann. In dieser Größenordnung würde sich das bewegen, wenn man im Grunde genommen kostendeckend Kita-Plätze finanzieren muss. Das sind alles Dinge, die jetzt wirklich auf die Menschen zukommen und wo ich spüre, dass wir keine Widerstandskraft entwickeln. Es gibt tatsächlich Proteste der Bürgermeister, manchmal auch der Oberbürgermeister solcher Städte wie Offenbach oder Gießen, die dann sagen: Also wir können auch in den nächsten 30, 40 Jahren keinen Konsolidierungsprozess hinkriegen, der dazu führt, dass wir einen Auslaggaben auf einer richtigen, vernünftigen Höhe haben. Wir können noch mal. Die Grundsteuern erhöhen, die A und B Steuern, das sind alles solche Dinge, die jetzt schon im Spiel sind, die im Grunde aber immer noch weiter die Bürger treffen werden. Dann geht es an die ganzen Gebührenhaushalte nochmal ran, das heißt die Beiträge bzw. die Kanalgebühren und dergleichen mehr, die Wassergebühren, all das wird sich jetzt schlagartig erhöhen und dennoch ist nicht spürbar, dass wir flächig eine Widerstandssituation haben. Diese, dieses äh, Element müssen wir, glaube ich, nochmal genauer betrachten. Ich glaube, es gibt nach wie vor eine gewisse Protesthaltung, einen gewissen Zorn, aber es gibt noch keine Strategie der, der Gegenwehr. Es gibt noch keinen Punkt, wo ich sehe, dass die Menschen aufstehen und sagen, das darf nicht sein, wir wollen im Grunde genommen eine andere Politik, denn ansonsten brauchen wir auch keinen Bürgermeister oder irgendwie eine Ratsversammlung zu wählen, weil die haben eh nichts mehr zu entscheiden, wenn der Sparkommissar im Grunde genommen sagt, wir haben ja einen Liquidierungskurs oder einen Konsolidierungskurs beschlossen, der diese Erwartungshaltung, die die Menschen für ein normales Leben in ihrer Gemeinde, in ihrer Kommune haben, nicht mehr realisieren hilft. Der Punkt ist, dass wir es schaffen müssen, das ist mein Eindruck, dass wir es schaffen müssen, den Menschen... Erfolge mit zu organisieren, Das wir sozusagen aufklären, das ist sicher richtig, Proteste machen, auch in den Teilen, wo wir Zugang haben, da wo wir die Kraft dazu haben, aber es geht da auch darum, dass wir Schritte entwickeln, wie wir Erfolge für die Menschen sichtbar machen, dass sich Widerstand wieder lohnt. Dann werden sie sich auch bewegen, dann werden sie in den Protesten und Aktionen mitmachen, aber ich glaube, da sind wir erst am Anfang. Es ist noch nicht eine Situation da, ich hoffe, wir kriegen jetzt äh, im Mai ein wenig politische Auseinandersetzung, politische Präsenz, dass sich sowas äh, in die Massenpolitik hinein bewegt. Aber ich sehe noch nicht, dass wir in der Fläche den Widerstand haben, den wir bräuchten, um das zu verhindern, was wir uns vorhaben. Okay. Ja. Ich möchte als erstes noch mal sehr klar und deutlich umreißen, was ich für die prioritäre Problemlage halte, und das ist das Risiko eines Staatsbankrotts in Griechenland, in Portugal und möglicherweise in Spanien und die daraus folgenden Kettenreaktionen auf die gesamte Weltwirtschaft, auf die betroffenen Gesellschaften, Volkswirtschaften und natürlich auf den Euro, die Eurozone und die Europäische Union als Ganzes. Ich glaube, das ist äh, im Augenblick jene Krise, die in den vielfältigen Krisen, deren Bedeutung ich überhaupt nicht leugnen will, aber gleichwohl eine Schlüsselkrise ist, einfach deswegen, weil wenn sie nicht gelöst wird, werden die Wege, die anderen Krisen überhaupt adäquat zu bearbeiten, ziemlich blockiert werden. Äh, welche Optionen gibt es, um diese Staatsschuldenkrise zu lösen? Im Prinzip gibt es drei grundsätzliche Varianten. Die erste ist die, man versucht, den Euro und die Eurozone in ihrer jetzigen Form und Integrität zu erhalten. Was das bedeutet, kommen wir gleich nochmal. Zweitens gibt es die Möglichkeit des Exits einzelner oder einer Gruppe von Staaten. Und drittens gibt es natürlich die Option, dass der Euro insgesamt verschwindet in Form eines katastrophalen Untergangs oder aber auch als eines gewollten Prozesses, dass man dieses Ding losqueren möchte. Wir jetzt zu den drei Optionen, die es grundsätzlich gibt, ein paar Bemerkungen machen. Erstens die Option, den Euro zu erhalten, die Eurozone zu erhalten. Als erstes bedeutet dies, das müssen wir uns klar machen, eine Vertiefung der europäischen Integration. Das ist eine Frage, von der ich nicht weiß, ob in der Linken alle der Meinung sind, dass das wünschenswert und anstrebenswert ist. Ich lege das einfach mal auf den Tisch, aber es ist eine Frage, die damit verbunden ist, unterliegend sozusagen unter der Frage äh, Rettung des Euros. Äh, zweitens äh, oder zweitens ist dieser Prozess der Vertiefung der Integration bereits im in Gange. Und zwar von der Bundesregierung, von der Europäischen Kommission und von einer ganzen Reihe anderer bedeutender Spieler in diesem ganzen Prozess. Und der Fiskaltakt ist eine Form der Vertiefung der Integration. Eine, die wir nicht wollen, eine, die wir zu Recht kritisieren, aber unter dem Gesichtspunkt Integrationsprozess ist es eine Vertiefung dieses Prozesses und stellt damit im Grunde Weichen auch für die Zukunft, dass dieser Prozess möglicherweise noch weitergeht hinzu so etwas in der Tendenz wie die Vereinigten Staaten von Europa. Wir wollen, und das ist jetzt mein dritter Punkt, ich persönlich und viele, mit denen wir diskutieren, natürlich diese Form der Integration nicht. Wir wollen eine andere Form der Integration. Und da komme ich zu den angeforderten Forderungen, oder sagen wir mal den Eckpfeilern, wie eine Integration möglich wäre, die keine Integration ist unter Führung der Konzerne, des Finanzkapitals, sondern das soziale Europa, das demokratische und das ökologische Europa. Ein solches Europa müsste, um den Staatsbankrott, den drohenden mit all seinen Konsequenzen abzuwenden, und meines Erachtens fünf Elemente umfassen. Erstens, wir müssten uns dazu bequemen, dass es diese Transferunion, diese berühmte, geben wird. Andere nennen das Solidarität, andere reden vom europäischen Marshallplan, whatever. Das man das nennt, entscheidend ist in der Substanz, dass es einen Transfer gibt äh, in äh, die peripheren Länder und in jene, die sozusagen von unmittelbaren äh, Bankrott bedroht sind. Das ist das eine. Der zweite Eckpfeiler ist, was man in einem Slogan als die Entwaffnung der Finanzmärkte bezeichnen könnte. Äh, und Da sehe ich als zwei allererste Schritte, das Verbot von Credit Default Swaps, von Kreditausfallensicherung, also jene Instrumente, die es erlauben, die Spekulation, besonders geeignet sind, die Spekulation gegen die Staatsanleihen der betroffenen Länder zu fahren. Zweitens Hedgefonds, die als Akteure und andere. Investitionsfonds, die als Akteure diese Instrumente nutzen, an die Kandate zu nehmen und entsprechend zu regulieren und dann natürlich darüber hinaus mittel- und langfristig all die anderen Forderungen, die wir im Rahmen der Finanzmarktregulierung erheben. Eine, ein dritter wichtiger Pfeiler ist eine Veränderung des Statuts der EZB, der Zentralbank. Die Zentralbank muss, um es kurz zu machen, die Rolle erfüllen, für die Zentralbanken erfunden worden sind, nämlich in Notfällen. Länder auf Last Resort, den Kreditgeber äh, der letzten Instanz zu geben. In welcher Form das dann technisch geschieht, ist da eine zweite Frage. Da kann man dann diskutieren, ob da Geld direkt an äh, Regierungen gehen soll, ob das über äh, Euro-Bonds gehen soll und so weiter. Aber das sind jetzt sekundäre Aspekte. Äh, der vierte Pfeiler einer solchen Strategie wäre es anzupacken, die Frage der Handelsungleichgewichte, die als unterliegendes und tiefer liegendes, strukturelles Problem, äh, die Heterogenität, das Auseinanderstreben in der EU befeuern und äh, wie als Katalysator vorantreiben, in Angriff zu nehmen. Und das bedeutet in erster Linie, mit dem Überschuss in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem Niederlande, Österreich auch, aber erstmal hierzulande, beginnen müssten. Und äh, in welchen Formen das geschieht, ist dann wieder eine weitere Frage, auf die ich jetzt äh, können nicht gleich eingehen, können wir eine Diskussion haben. Und last but not least äh, bedarf es dann einer Erweiterung, einer Vertiefung der politischen Koordination. Denn eine, eine, eine gemeinsame Währung äh, setzt voraus, wenn sie nachhaltig sein soll, wenn sie auf Dauer funktionieren soll und wenn man die Vorteile einer gemeinsamen Währung nutzen will, nämlich geringere Transaktionskosten äh, und im Grunde die definitive Lösung gegen Währungsspekulation zu bieten. Wenn man diese Vorteile sozusagen nutzen will, ist es unbedingt notwendig, dass eine politische Koordination stattfindet in der Tendenz so etwas wie eine europäische Wirtschaftsregierung. Ähm, nun äh, klingt das erstmal als äh, relativ äh, schwierige linke äh, Forderungskatalog, das übliche, was man so in den Papieren und am Schluss in den fünf oder 12 Spiegelstrichen schreibt. Aber ich glaube, dass wir äh, Grund haben, dass zumindest ein Teil dieser Forderungen durchaus Chancen haben. Einfach deswegen, weil sie entweder zum Teil schon in der Mache sind, beziehungsweise die Kräfteverhältnisse sich in wachsendem Maße in die Richtung verschieben. Ich fange mal mit dem Punkt an, mit der Transferunion. Äh, der Druck auf die äh, Bundesregierung. Äh, sagen, so etwas zu akzeptieren wächst. Bundesrepublik ist inzwischen weitgehend isoliert äh, in ihrer Haltung, äh, sich lediglich und ausschließlich auf Austeritätspolitik, auf Sparpolitik äh, zu kaprizieren. Das wird von vielen Ökonomen, das wird von der Regierung, das wird selbst vom IWF, das wird von den BRICS, von China und so weiter gefordert und äh, innerhalb der Europäischen Union sind ebenfalls wichtige Spieler zum Beispiel französische Präsidentschaftskandidaten aber auch die SPD und die Grünen auf dem Weg dieses sozusagen in ihr Programm aufzunehmen. Insofern ist das keine utopische äh, Forderung, sondern etwas, was durchaus auch realpolitisch im Bereich des möglichen liegt und es ist wichtig, dass an der konkreten Ausgestaltung äh, wie eine solche Transferunion dann aussehen sollte, äh, wird man ordentlich mit gestellt bei der Financial Times ein langes Interview mit dem Chef von Pinko, das ist eine Tochter von der Allianz, eine große Investmentsgesellschaft und der hat als Modell vorgeschlagen, man braucht so etwas im Grunde wie den Soli, der nach der Wiedervereinigung dazu da war und zum Teil auch immer da ist. Äh, diesen Transfer zu leisten. Bei der Finanzmarktdebatte äh, ist die Situation äh, so, dass es dort Ansätze gibt zu Reformen. Das Problem ist, äh, sie werden entweder verbessert, sie kommen zu spät, äh, das System, in dem sie verhandelt und vorangebracht werden, ist zu komplex äh, und zu ineffizient und deswegen sind wir noch nicht mal, Ich würde sagen, bei 10 bis 20 Prozent dessen, was an Reformen anstrengend notwendig wäre, um den Problemstand auf den Finanzmärkten gerecht zu werden. Kannst du einen Teil der Ausführung in der Diskussion noch anbringen? Ja. Damit diese Ein dieses Einleitungsverfahren nicht lang wird. Gut, dann nur noch einen Satz. Der Punkt, wo wir im Augenblick die größten Schwierigkeiten haben werden, auch nur einen Schritt voranzukommen, ist die Frage der Ungleichgewichte, weil es das bedeutet, dass wir hier bei uns in Deutschland einen langwierigen, komplizierten und auch schmerzhaften Strukturanpassungsprozess vornehmen müssten. Und ob der im Augenblick politisch durchsetzbar ist, würde ich sehr bezweifeln, weil der Widerstand dagegen bis in weite Kreise auch der Gewerkschaften hinein äh, zu groß wäre, als dass wir dort einen Schritt wollen. Aber äh, dennoch würde ich sagen, am Schluss, es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Position der Bundesregierung, dass diese knallharte Fiskalpolitikposition sozusagen bereits gesiegt hätte, sich durchsetzen würde. Die Kräfteverhältnisse verschieben sich im Augenblick zu unseren Gunsten und aus diesem Grunde denke ich, ist es sinnvoll, an den einzelnen Pfeilern, die ich eben genannt habe, im Detail zu arbeiten und zu versuchen, zum Durchbruch zu verhelfen. Danke. Mikrofon. Ja, vielleicht zwei Sätze zur Analyse. Also, was wir gerade erleben, ist natürlich ein absoluter neoliberaler Durchmarsch der, der, der Politik und der Interessen des Finanzkapitals in Europa wie wir das eigentlich niemals gedacht haben, nachdem sich diese neoliberale Politik mit, der, äh, mit, dem, mit, dem, Finanzkrach, mit dem Zusammenbrechen der Finanzmärkte 2008 völlig vor der Wirklichkeit äh, blamiert hat. Äh, erleben wir heute quasi eine absolute Hegemonie dieser Politik in äh, ganz Europa. Und äh, ohne dass der Widerstand der hier und da in verschiedenen Ländern mehr oder weniger massiv aufflammt, irgendwo gerade in dieser Richtung grundlegend was ändert. Äh, ich glaube, das müssen wir so nüchtern analysieren. Wir hatten gestern den Hansi Urban in Stuttgart, die Vorstandsmitglied, Vorstandsmitglieder, gesagt, es ist im Prinzip eine Strategie der autoritären Stabilisierung und äh, der gefährlichste Anschlag auf die Demokratie seit 1945. Äh, ich glaube, da hat er nicht Unrecht. Ähm, er hat gleichzeitig gesagt, dass äh, im Kern eine Politik verfolgt wird, mit dem Ziel, äh, das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen. Die Sprich, die Finanzmärkte diktieren im Prinzip ähm, die, äh, die europäische äh, Politik und die diversen Regierungen müssen sich unterordnen und sie werden so eingezäunt, weil sie keinerlei Spielräume mehr äh, haben als die Unterordnung dieser Politik. Und es geht so weit, dass quasi das äh, Souverän, das Volk im Prinzip als unzuverlässig bezeichnet wird und die Verträge und die Aushandlungsprozesse oder die Diktate so gemacht werden sollen, dass es völlig egal ist, was die Leute noch wählen. Keine Regierung soll eine andere Politik machen können als diese völlige Unterordnung. Die ist natürlich ökonomisch verheerend, also wir merken ja, weder sind die Schulden äh, getilgt, sondern sie werden größer und die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Niedergang der Südländer ist enorm, sie ist in hohem Maße unsozial und äh, erhöht in einem dramatischen Ausmaß die Verarmungsprozesse in äh, ganz Europa und sie ist im Kern autoritär. Und ich glaube, dass wir da einen Gegenentwurf brauchen, wo vielleicht etwas zu lange dauert, den Auszug führen, aber deswegen Schlag, schlagwortartig eher, der unter drei Schlagwörter gestellt werden müsste, nach meinem umverteilen, regulieren und demokratisieren. Ich glaube, wir müssen erstens sagen, den ganzen Schulden, wobei da geht es ja nicht um die Schulden der Staaten, sondern um die Zerschlagung des Staaten, sondern es geht ja im Kern um die Zerschlagung der Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa. Ja, also störend tut ja quasi das Wohlfahrtsstaatliche Element, nicht die Rüstung, auch nicht andere Sachen, sondern die Polizei dann zerschlagen werden, so ja der wohlfahrtsstaatliche Teil des Staates. Und wir müssen da ganz klar sagen, dem steht gegenüber eine ungeheure Ausdehnung des Reichtums, konzentriert in wenigen Händen, wie wir das noch nie erlebt haben. Und dieser Reichtum ist teilbar. Unter diese Frage Umverteilen oder Reichtum ist teilbar, kann man verschiedene... Elemente setzen, da geht es sowohl um die staatliche Umverteilung, wie auch zwischen Löhne und Kapital. Beides muss umverteilt werden, zugunsten der Löhne und zugunsten der Sozialstaatlichkeit. Der zweite Punkt, regulieren, das äh, hat mein Vorredner auch schon angesprochen, glaube ich, kann man auch in das Volksbewusstsein anknüpfen, dass die äh, Banken die, die das Finanzkapital gerade so weitermachen können, wie gehabt Nichts reguliert worden, keine Steueroase trockengelegt, kein Hedgefonds verboten. Nichts glaube ich, dass äh, das trotz allem ein, ein, ein, ein tiefer Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung ist, dass es gemacht wird. Deswegen müssen die ganzen Regulierungsforderungen bis hin zur Vergesellschaftung der, der Banken und der Investmentgesellschaften müssen praktisch auch äh, offensiv auf den Tisch gelegt werden. Ich persönlich bin absolut der Meinung, dass eine öffentliche Kontrolle des Finanzsektors ohne Vergesellschaftung der Banken nicht möglich ist. Und dann das gehört, glaube ich, zusammen. Der äh, dritte Punkt heißt Demokratisieren. Ich glaube, dass man diesem autoritären äh, Ansatz von. Äh, der da praktiziert wird, also dieser autoritäre Durchgriff oder autoritäre Stabilisierungspolitik im eigenen Demokratiebegriff entgegensetzen soll. Der wird sicher nicht so weit gehen, dass hier gerade eine sozialistische Bewegung in Gang ist, aber er muss Elemente davon beinhalten, also Formen der direkten Demokratie, der Entmachtung quasi der, der Märkte und der, und der Finanzmärkte und quasi der Bemachtung oder Ermächtigung äh, de, direkter Demokratieformen der, der Bevölkerung. Dazu gehört auch in hohem Ausmaße der, der öffentliche Sektor, weil es natürlich eine absolute Enddemokratisierung ist, wenn die Gesellschaft nicht mehr über die Energieversorgung, über die Telekommunikationsversorgung, über Nahverkehr, über die Bildung entscheiden kann, weil es alles in privater Hand ist. Also gehört zur Demokratisierung absolut die Rekommunalisierung oder Rückvergesellschaftung öffentlichen Eigentums und die generelle Ausdehnung des öffentlichen Sektors, der öffentlichen Daseinsvorsorge und dementsprechend auch eine Demokratisierung der Kontrolle dieser, dieses öffentlichen Sektors. Das halte ich für eine, für eine Schlüsselfrage, weil das auch dazu führt, dass Elemente von Markt und Wettbewerb zurückgedrängt werden zugunsten quasi eines Elementes der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und das auch verbunden ist mit einer Demokratiezunahme, wie umgekehrt das Diktatormärkte per se quasi eine Enddemokratisierung herbeiführen. Vielen Dank, das klang alles richtig während der Übereinstimmungen da. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist. Also du sagst, gegen die knallharte Fiskalpolitik, und Bernd sagt, Hegemonie der knallharten Fiskalpolitik ist das, was wir gerade da haben, dagegen gehen wir vor. Dennoch sind ja doch im Hintergrund, glaube ich, schon Unterschiede, wenn du sagst, äh, wir, das Risiko des Staatsbankrotts ist das größte Risiko. Das heißt... Und dann sozusagen empfiehlt gegen dieses Risiko, eine stärkere Integration, Transferunion, ein, was ja dann bedeutet auch, dass mehr öffentliche Mittel natürlich sozusagen woanders hinfließen, um die Schuld um und die Gläubiger zu befriedigen. Da scheint mir doch noch was aufzudiskutieren zu sein und auch. Sozusagen, wie das dann sozusagen in der Kommunalpolitik ankommt. Ich will also nochmal die Frage an euch alle stellen Schuldenschnitt oder Schuldenbremse was ist jetzt denn der richtige Weg in dieser Sache ähm, also mit Schulden draußen wurde ein äh, Flugblatt verteilt und da wurde Chance Staatsbankrott oder für einen deutschen Staatsbankrott zu geworden, ich glaube das war der Arbeiterbund ähm, also das ist natürlich sozusagen die radikale Forderung und die hat sehr viel für sich. Man muss, glaube ich, schon auch damit richtig äh, die diskutieren. Da würde ich euch alle drei nochmal fragen. Ist, ist das nicht die richtige Forderung zu sagen, Schuldenschnitt, schnitt, Staatsbankrott oder in diese Richtung, jedenfalls nicht Anerkennung. Heute Nachmittag wurde ja das Audit äh, der Schulden äh, diskutiert, also man muss im Einzelnen prüfen, ob die Schulden legitim sind oder nicht. Eigentlich müsste es ja heißen, ob die äh, Finanzvermögen, die diese Schulden darstellen, legitim sind oder nicht. So ist, glaube ich, die richtige äh, Formulierung dieser Sache oder wäre die richtige Formulierung. Dennoch kommt sie mir ein bisschen, sozusagen, das Ganze auch schön mäßig und auf die lange Bank schieben und so weiter und erstmal prüfen und so. Da ist es doch wahrscheinlich angesichts der Tiefe der Krise vielleicht doch etwas besser zu sagen, nicht Anerkennung, ganz einfach. Schnitt. Äh, Nochmal der Reiner. Ja, wir haben ja hier im Gewerkschaftshaus oder vor dem Gewerkschaftshaus eine schöne Uhr stehen, die ist sehr symbolisch hier. Die haben wir in der ganzen Auseinandersetzung, die Schulden haben Sie hier schon bedient. Da steht da drauf, dass wir etwa 7,6 Billionen an privaten Geldvermögen haben, Geldwertenvermögen und etwa 4,6... Billionen davon gehören dem oberen Zehntel in dieser Gesellschaft. Das untere Zehntel ist auch beschrieben, hat also etwa 13 Milliarden äh, Euro an Schulden. Das ist sozusagen die Verteilung. Und wenn ich mir angucke, was an, öffentlicher, an öffentlichen Verschuldungen da ist, dann sind es etwa 2,1 Billionen, die die öffentliche Hand, Kommunen, Länder und äh, der Bund an solchen Schulden aufgehäuft haben, anführung Das einen Schulden sind des anderen Reichtum, das ist sozusagen die Verteilung ist in der, hat der Generation, weil man uns immer wieder vorgemacht hat, dass wir jetzt so ungerecht gegenüber unserer nachkommenden generation sein, wenn wir weiterhin Schulden machen würden, in Anführung, das geht ja um Investitionen, die wir tätigen müssen und das sind ja auch die Dinge, die im Grunde genommen der europäischen Politik eine zentrale Rolle spielen, wenn solche Dinge wie marshall -Plan diskutiert werden für Griechenland oder aggressive äh, Wirtschaftspolitik gefordert wird, wie jetzt in der Französischen Wahlkampf eine große Rolle spielt und zwar nicht nur auf der linken Seite, sondern interessanterweise auch bei Roho oder selbst Sarkozy, der hin und wieder darauf kommt, dass man im Grunde genommen investive Politik machen muss. Die investiven Möglichkeiten wäre da, wenn man im Grunde genommen und da bin ich bei dem bei der Vokabel den Schuldenschnitt tatsächlich mit den Banken durchzieht. Ich denke, da wird man nicht drumherum kommen, denn das, was an an Verteilungssituationen setzt, sich auch weiterentwickelt, also der Neoliberale Kern der Politik hat ja nicht aufgehört zu existieren in der Krisensituation, sondern im Gegenteil, ich nehme wahr, dass sehr stringent im Grunde genommen, auch mit undemokratischen Methoden, diese Politik jetzt umgesetzt wird. Ob man in Griechenland eine neue Regierung macht oder in der Kommunalpolitik in Hessen dafür sorgt, dass die Bürgermeister halt beschließen, dass die Gebühren erhöht werden müssen und dass die Umverteilung vor allen Dingen die trifft, die es am nötigsten haben in der sozialen Integrationspolitik. Das sind die Positionen. Die Frage ist, wie wir ein Kräfteverhältnis herstellen können, das tatsächlich zu solchen Entscheidungsprozessen dann sich durchringen kann. Ich setze im Augenblick nicht auf Sozialdemokratie und Grüne, dass sie sich dort anpassen, auch wenn Sie über den Steuerspitzensatz mal ein bisschen nachdenken und den wieder auf 49 Prozent. Wir hatten immerhin bei Hermut Kohl eine Situation auch von 53 Prozent. Wir hatten auch schon mal einen bei Adenauer von 95 Prozent, man muss das mal wissen oder historisch, dass man solche äh, Überlegungen durchaus mal wieder laut machen kann, damit man tatsächlich Strategien entwickelt, wie denn eine solche Politik auch umgesetzt werden kann. Sonst bleiben wir beim Lamentieren. Das, der politische Punkt ist ja für uns zu überlegen, wie kann man eine Kräftekonstellation hinbekommen, die dann tatsächlich einen solchen erforderlichen Schuldenschnitt dann auch durchsetzt. Und an dem Punkt bin ich natürlich noch skeptisch, dass wir diese Kräfteverhältnisse jetzt im Augenblick schneller entwickeln können, als sie notwendig werden. Nein, nein, Was folgt daraus? Was folgt daraus? Du bist skeptisch, ob man das jetzt richtig macht, also... Nicht richtig, ob man die Kräfte... Nein, nein, Vor Forderung kann man erheben. Die Frage, ob wir das Kräfteverhältnis in der derzeitigen Situation so umkehren können, weil Peter hat ja gesagt, dass wir auf einem guten Weg sein, die Kräftekonstellation in dieser Republik zu verändern. Das sehe ich auch im Augenblick nicht werden. Ich sehe nicht, dass die Sozialdemokratie oder die Grünen einen solchen offensiven Kurs gegen den, oder für einen Schuldenschnitt und die, die Verstaatlichung oder die Vergemeinschaftung der Banken wirklich anpacken will. Diesen Punkt sehe ich nicht. Ich glaube, vor den Alteren des Kapitalismus wird jede Sozialdemokratie wieder einknicken und die Hoffnung, dass das sozusagen in einer bündnispolitischen Konstellation stattfinden wird. Die habe ich nicht. Das habe ich da jetzt sagen. Also erst sage einmal muss man sehen, Schulden sind nicht Schulden. Und ein Schuldenschnitt unter bestimmten Bedingungen ist was anderes als ein Schuldenschnitt unter anderen Bedingungen. Japan hat seit über zehn Jahren 200%-Quote von Schulden und kann damit leben, ist nicht in einer existenziellen Krise, im Gegensatz zu Griechenland. So. Und äh, wenn man dort einen Schuldenschnitt machen würde in Japan, wer würde da, wen würde das treffen? Im Wesentlichen, nicht nur, aber im Wesentlichen, die Sparer in Japan, einfach deswegen, weil die Struktur der japanischen Schulden so aussieht, dass das vor allem Verschuldung im Inland ist, äh, bei, der, bei den eigenen Sparern. So. Und deswegen ist ein Schuldenschnitt unter diesen Bedingungen überhaupt nicht toll und keine gute Lösung und keine emanzipatorische Lösung. Es gibt nämlich verschiedene Methoden, dann auch mit den Schulden umzugehen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wie ein Schuldenschnitt stattfindet in Großbritannien. Großbritannien hat eine Inflationsrate von 5% und einen Zinssatz von, ich glaube, halben Prozent. Das heißt, in Großbritannien wird auf diese Weise der Finanzsektor beteiligt an der Tilgung der Schulden. Das ist jetzt kein Plädoyer von meiner Seite dafür, eine gleiche Strategie einzuschlagen. Ich will nur darauf hinweisen, dass es undifferenziert ist und unangemessen ist, bei diesem Thema in solchen groben Kategorien zu operieren, wie die Schulden und der Schuldenschnitt als die Lösung. Hinzu kommt, dass der Schuldenschnitt, jetzt um auf das Beispiel Griechenland zu kommen, ja ohnehin bereits stattgefunden hat, bis zu einem gewissen Grad. In dem letzten Package für Griechenland war ein solcher Schuldenschnitt drin gewesen. Dass der dann wieder kompensiert worden ist, auf anderen Wege, ist wieder ein anderes Thema. Aber Schuldenschnitt per se bedeutet überhaupt noch nicht. Was viel wichtiger ist, ist die Grundfrage, die sich stellt, nämlich, wie kann man die Abhängigkeit der öffentlichen Finanzen von den Finanzmärkten reduzieren? Das ist nämlich das Grundproblem. Und hier hat sich, und dass das wünschenswert ist, glaube ich, braucht man hier gar nicht weiter zu diskutieren, aber dorthin zu kommen zu jenem Punkt, sich von den Finanzmärkten tatsächlich unabhängig zu machen, das äh, ist ein komplizierter und schwieriger Prozess. Wenn Griechenland heute unilateral äh, einen Schuldenschnitt macht und sagt, wir bezahlen nicht, Punkt aus, fertig, wird Griechenland die nächsten 20 Jahre auf das äh, Niveau eines subsaharischen Landes herabsinken, weil es, es sei denn, die EZB würde ihn retten, aber das wäre ja in diesem Fall nicht äh, gegeben, das Land abgeschnitten wären von jeder externen Finanzierungsquelle und sozusagen äh, gewissermaßen autark sich äh, wieder äh, sozusagen hocharbeiten müsste. Deswegen ist ein unilateraler Schuldenschnitt äh, für Griechenland wäre äh, eine, eine einzige Katastrophe. Eine andere Frage ist, ob man einen verhandelten, sozusagen im Einvernehmen, äh, in einem geordneten Insolvenzverfahren, wie das war da auch im Mikro, im Bereich der Fall ist, bei uns im Insolvenzrecht, wenn eine Firma pleite geht, ob man in einem geordneten Insolvenzverfahren äh, dahin kommen kann, äh, dass das nicht zu einer einzigen großen Katastrophe für eine Volkswirtschaft geht. Und dazu gibt es ja nun Überlegungen, äh, so etwas zu machen wie äh, ein Insolvenzrecht für Staaten. Äh, das ist erst im Anfang, aber es wäre eine Option. Kurzum, um äh, auf die Frage äh, zu antworten: äh, Schuldenschnitt ist eine Strategie, die in bestimmten Konstellationen funktionieren kann, vor allem dann, wenn sie sozusagen verhandelt ist und wenn sie eingebettet ist in ein Maßnahmebündel, das so etwas verhindert wie den totalen Abschluss. Wir haben ja äh, im Grunde eine, eine Erfahrung, äh, auch aus der deutschen Geschichte mit diesen Schulden, Dort hat in den 20er Jahren hat die Reichsbank versucht und das Deutsche Reich versucht, von den Schulden, von den Auslandsschulden, die es als Folge des Versailler Vertrages hat, herunterzukommen, indem es Geld gedruckt hat mit den entsprechenden Konsequenzen, die das hatte. Wenn man abhängig ist, wie eine solche kleine Ökonomie Griechenland von den internationalen Finanzmärkten kann man erst dann wieder souveränere Politik machen, wenn die Macht dieser Finanzmärkte in gleichem Maße zurückgefahren wird. Im Grunde nichts anderes als das Grunddilemma der Globalisierung, das wir seit 15 Jahren kritisieren, nämlich dass der Transnationalisierung der Finanzmärkte nicht im gleichen Maße nachfolgt die Fähigkeit der Politik, diese Märkte zu kontrollieren und zu regulieren. Es ist ein Geist aus der Flasche gelassen worden, Jetzt sind wir in der Situation, Herr, die Not ist groß, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Versuche zur Reformierung und zur Regulierung des Finanzsektors so schwierig und so kompliziert sind. Ich sage mal ein bisschen zugespitzt, auch ein Bundeskanzler Lafontaine mit einem Finanzminister, Minister Lukas Zeise, würde die Finanztransaktionssteuer nicht schneller und besser durchsetzen als der Schäuble. Aus äh, vielen Gründen, über die wir gleich in der Diskussion noch reden können. Es ist also nicht nur sozusagen die Interessenlage, der Einfluss des Kapitals, der da ist, sondern es gibt aufgrund der Globalisierung und zweitens aufgrund der Komplexität der Governance-Strukturen in der EU einen neuen Typus von Problemen, äh, die man nicht einfach so mit äh, den alten Rezepten äh, in den das führt uns dann zum nächsten Thema. Jetzt aber nochmal, erlaube mir, dass ich das äh, doch... Also mit LAFO als Bundeskanzler würde ich als Finanzminister das hinkriegen. Das würde ich also schon <lacht> ganz sicher, <lacht> da bin ich mir ganz sicher. Äh, gut, kann ich ja mal so sagen. Aber es ist, also man kann eine Umsatzsteuer auf Finanztransaktionen sehr wohl auch einfach selbst in Deutschland alleine durchführen. Natürlich kann man das machen. Die Frage ist dann, was es bringt, aber es gab in der Bundesrepublik zu Kurzzeiten eine dorsen -Umsatzsteuer, die tatsächlich auch gewisse Einnahmen gebracht hat. Also das, glaube ich, ist sozusagen die Sache künstlich verkompliziert. Das wäre eine Lösung. Ja. Bitte? Das will ich eine kleine Lösung. Ja, es ist eine sehr kleine Lösung. Die, die Finanztransaktionssteuer löst ja das Problem nicht, das wir haben. Da sind wir uns einig. Aber ich will bloß die, die, den Typus Argument, wir kriegen es gar nicht hin oder wir können es nicht, das scheint mir ein ganz grundsätzlich falsches Argument zu sein. Ich würde sagen, es fehlt der politische Wille, es zu tun. Und so würde ich gerade im Fall von Schäuble und von Merkel, würde ich da ganz heftig darauf bestehen, dass das so ist. Und deswegen fand ich den Vergleich hat mich da so richtig äh, natürlich... Ein zweiter Punkt, den ich einfach machen möchte, ist, bei einem Finanzschnitt oder bei einem, bei einem Staatsbankrott oder Finanzschnitt, natürlich leiden die Sparer, es leiden alle die, die Geldvermögen haben. Das ist sozusagen die, die Ausgangssituation, in der das ist. Nun ist es so dass in, auch in Japan oder in, auch in jeder Gesellschaft natürlich die Leute mit dem größten Finanzvermögen dann auch am meisten leiden. Die Leute, die weniger Finanzvermögen, sondern mehr Immobilien und, äh, und, und äh, Produktivvermögen, sozusagen Kapital äh, haben, die leiden da weniger. Interessanter, interessant ist natürlich dann, wie gestalte ich es aus. Das Beispiel Währungsreform 1948 ist ja... Auch eins, natürlich haben da sozusagen die alten Kapitalisten, die haben das damals den großen Vorteil gehabt, aber andere die die Finanzvermögen hatten, die sind damals dann auch doch sehr stark enteignet worden. Es ist sehr wohl möglich, das auch so zu konstruieren, dass die kleinen Finanzvermögen verschont werden und nur die großen getroffen. Werden. Das geht, man kann es durchaus machen. Ja, man könnte sagen, natürlich machen wir das. Aber ich würde gerne nochmal auf den Zusammenhang, also man muss ein bisschen die Ursachen dieser Schulden beleuchten. Und da würde ich mal sagen, wir reden ja immer auch praktisch über Lösungsansätze oder Ansätze, Lösung unterhalb quasi der Abschaffung des Kapitalismus. Ähm, natürlich gehört zum finanzgetriebenen Kapitalismus gehören die Schulden. Ich meine, wenn Sie auf der einen Seite das ganze Geld einsammeln durch die Konzentration ungeheurer Vermögen, äh, muss es auf der anderen Seite Schulden geben. Sonst bleiben Sie ja auf Ihren Vermögen, ehrlich gesagt, sitzen äh, und, und können mit dem gar nichts machen. Also die, die, die Schulden quasi und insbesondere jetzt auch der Staaten sind natürlich das Ge Gegenstieg, quasi des ungeheuren Ansammlungs, quasi über die Finanzmärkte von gesellschaftlichen Reichtum. Und wenn man die Schuldenfrage angeht, muss man die Reichtumsfrage angehen. Also man muss quasi das Minimum, ist um zu aber im Prinzip muss man es natürlich grundsätzlicher angehen, aber die, die, die, diese, äh, bei, beim Weiterbestehen der Verteilungsrelationen, wie sie sind, würden sich die Schulden sofort wieder ansammeln, auch wenn man einen Schnitt macht. Also ich muss quasi an die Vermögensfrage ran, nicht man an die Regulierungsfrage. Der zweite Punkt der Schulden ist natürlich die Konstruktion des Euro. Ich meine, wenn ich einen quasi rein monetären Wirtschaftsraum kreiere, es gab ja praktisch bei den Maastricht-Verträgen kein Kriterium, alle müssen einen gemeinsamen Mindeststand haben, einen Mindeststeuersatz, bestimmte soziale Standards oder Ähnliches. Es sind ja rein monetäre Kriterien formuliert worden, die quasi für Geldstabilität für die Vermögensbesitzer sorgen sollten. Wenn ich aber quasi eine einheitliche Währung habe bei, un, bei sehr unterschiedlicher Wirtschaftskraft und Produktivität, äh, dann äh, äh, produziere ich natürlich die Schulden mit, also es ist ja klar, wenn Deutschland praktisch aufgrund von einer ungeheuren Wirtschaftskraft, einer günstigen Lohnentwicklung, einer günstigen Produktivität, permanente Defizite erzeugt, der anderen Länder, äh, äh, dann muss es quasi bei den anderen Ländern, kann es nur zu zwei Dingen führen, entweder sie tragen dieses Defizit über die Verschuldung, was sie ja auch eine Zeit lang gemacht haben, ja. und oder sie bauen eben ihre Löhne und Sozialleistungen ab, was jetzt im Prinzip der zweite Schritt ist. Also da, da würde ich jetzt mal dir recht geben, die ungleichen Wirtschaftsverhältnisse, die ja eigentlich in der Natur des Kapitalismus auch liegen, also es ist ja nicht so, dass es da eine höhere Vernunft gibt, die zum Ausgleich drängt, sondern sie drängt ja zum, zum Gegenteil. Ist natürlich eine Dauerursache der Verschuldung bei einheitlicher Währung, weil die Länder können nicht abwerten, um sich quasi äh, äh, zu schützen. Das hat man auch gewusst. Ich glaube auch, dass das äh, einen Sinn gibt, insbesondere für das deutsche Kapital, oder, äh, äh, dass das eine, eine Basis ist, um quasi auf die Weltmärkte zu gehen ja, und man in Kauf nimmt. Teilweise Zerstörung auch der, der, der Wirtschaftskraft in Europa. Aber wenn man dieses Problem nicht äh, bewältigt, wird, wird natürlich die, die Verschuldung der anderen Länder ist ein äh, davon. Und die dritte Ursache, darf man natürlich auch nicht vernachlässigen, natürlich hat die Bankenrettung alle, äh, äh, äh, äh, alle Regierungen Billionen Euro gekostet, also meine Kenntnis ist allein in Europa 1,6 Billionen, weltweit 5 bis 6 Billionen, das hat natürlich die Staatsverschuldung letzten Endes in die, in die Höhe getrieben und zu keinem einzigen Zeitpunkt ist dieses Geld wieder zurückgeholt worden, also geschweige denn, dass man sich dieses Vermögen gesichert hat. Da bin ich schon der Meinung, also natürlich muss man, man merkt ja, alle diese Maßnahmen führen dazu, dass die Länder bloß noch mehr Schulden haben, weil diese Mechanismen weiterwirken weiter und es gibt sogar noch die Perversität, dass die Länder, die die meisten Schulden haben, auch die meisten Zinsen bezahlen müssen. Also und damit praktisch zwangsläufig nochmal ihre Schulden quasi erhöhen müssen. Ich meine, Trotz aller aufgedrückter Sparmaßnahmen hatte Griechenland dann vor dem Schuldenschnitt doppelt so viele Schulden wie vor den Sparmaßnahmen und nach dem Schuldenschnitt immer noch mehr Schulden, als sie praktisch äh, angetreten sind in, in, in, in dem ganzen Prozess. Also, da meine ich äh, ganz klar, ohne Schulden aber das geht es überhaupt nicht. Schuldenbremse ist natürlich das äh, pure Gegenteil. Schuldenbremse heißt ja nichts anderes als das quasi äh, die Wohlfahrtsstaatlichkeit, die, die öffentliche Daseinsvorsorge im Prinzip abgebremst wird. Und das werden wir in Deutschland in Kürze erleben, dass äh, allein in Baden-Württemberg, hat der Finanzminister jetzt gesagt, fehlen quasi 20 Milliarden. Ähm, das ist eine Unsumme, um die Schuldenbremse zu erreichen. Das sind zwangsläufig quasi Kürzungen in, in, den, in den Länderhaushalten oder in den ganzen Haushalten vorprogrammiert, die natürlich dann ausschließlich die öffentliche Daseinsvorsorge und den öffentlichen Sektor betreffen werden. Also Schuldenbremse muss uns generell abgelehnt werden. Da müssen wir fordern, dass die rückgängig gemacht wird. Schuldenschnitt ist was anderes, aber ich bin der Meinung, wir müssen an den Ursachen der Schulden ansetzen. Und das heißt eben diese drei Dinge. Du, du musst den Reichtum angehen, und Ziemlich radikale Vermögensumverteilung. Ich meine, ehrlich gesagt, wenn ein Sozialdemokraten mit ernst zu nehmen in Frankreich 75 Prozent fordert, Vermögenssteuer, also hinter das müssen wir nicht zurückgehen. Also ehrlich gesagt. Äh, und, und, und, und die Frage des Euro äh, wird nur äh, haltbar sein, wenn es tatsächlich einen äh, wirtschaftlichen Ausgleich gibt. Das, das ist schon ganz harter Kampf, weil er praktisch absolut gegen die Vormachtstellung des deutschen Kapitals eintreten muss. Okay. Ganz kurz. Ja. Also Herr Finanzminister Enspè, ich würde, ich habe gesagt, dass du es nicht besser machen würdest als Scholz. Ich habe nicht gesagt, dass wir nichts machen sollen. Und zwar. Aus folgenden Grunde: Die Börsenumsatzsteuer war eine Geschichte zu einem Zeitpunkt, vor über 20 Jahren, wo der Finanzplatz London und die Liberalisierung auch der Finanzplätze in Frankreich, in Deutschland, überall in Europa noch bei weitem nicht so weit fortgeschritten war, wie das heute der Fall ist. Und unter diesen Bedingungen eine Finanztransaktionssteuer zu machen mit einer regulatorischen Wirkung, natürlich triffst du eine Steuer hin, wo du zwei Milliarden ausholst, aber mit einer regulatorischen Wirkung, die zum Beispiel den Hochfrequenzhandel eindämmt und zurückdrängt, die kriegst du nicht hin. Einfach deswegen, weil du dafür die großen Finanzplätze brauchst und weil du zweitens, wenn du das jetzt nicht nur für Deutschland machst und in Kauf nimmst, dass die Deutsche Bank nach London ausweicht, dann brauchst du eine europäische Lösung und diese europäische Lösung unterliegt zum Beispiel bestimmten Mehrheitsverhältnissen. Und wenn du nicht einmarschieren möchtest in London, dann musst du einen Konsens versuchen mit dem oder du musst aus der EU austreten oder was auch immer, solche Optionen gibt es, aber unter den gegenwärtigen Bedingungen der Internationalisierung und der Europäisierung ist es bedeutend schwieriger, eine solche Regulierung wird. Das noch eine zweite Bemerkung zu Bernd Rixinger zu den Schulden. Also die Ursachen von, man muss die Schulden mal halt entmystifizieren. Schulden sind nicht per se schlecht, auch in einer idealen Gesellschaft, die ich mir vorstelle, sagen wir mal den demokratischen Kommunismus, wird es Schulden geben. Warum? Weil es auch im demokratischen Kommunismus Kredite geben muss. Warum? Weil es auch im demokratischen Kommunismus Investitionen geben muss. Das heißt also, die Poolung von Finanzmitteln zu einem bestimmten Zeitpunkt für bestimmte Zwecke, für Kindergärten, für Schulen oder was man sonst im demokratischen Kommunismus mit dem Geld macht. So, das ist notwendig. Und woher kommen die Kredite? Kredite entstehen, das ist nur die eine Seite des anderen ökonomischen Vorgangs, nämlich, dass sich jemand, sozusagen, dass sich jemand verschuldet und dass jemand anderes das Geld gibt. Das hat erstmal überhaupt nichts zu tun mit Verteilungsfragen oder Nicht-Verteilungsfragen. deswegen, finde ich, geht in dieser ganzen Debatte um die Schulden einfach viel zu viel äh, durcheinander. Das ist eine Position, die du vertreten hast, die sozusagen aus der gesellianischen Schule kommt, äh, die äh, dieser Problematik von Kreditvergabe und Schuldenaufnahme und, äh, einfach nicht äh, gerecht wird. Deswegen also die Schulden äh, kann man äh, nicht generell in dieser Weise Schuldenschnitt oder als böse oder sonst was behandeln. Man wird immer in einer komplexen Wirtschaft zumindest Schulden haben, Kreditvergabe haben. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, ist zu bewahren. Eine letzte Bemerkung nochmal äh, zu den Kräfteverhältnissen. Ich möchte denen, die jetzt von der absoluten Hegemonie äh, und dem Durchmarsch des Neoliberalismus gesprochen haben, entschieden widersprechen. Wir brauchen eine realistische Einschätzung der Kräfteverhältnisse und der Dynamik der Kräfteverhältnisse. Äh, wenn man sich die Geschichte des Krisenmanagements ansieht in Europa... Da hat die Bundesregierung zuerst gesagt, als die Griechenland-Krise losging, kein Pfennig, das war vor der letzten NRW-Wahl. Sechs Wochen später wurde das erste Paket geschnürt und sie haben dem zugestimmt. Dann hieß es, Europäische Zentralbank darf kein Geld geben. Stark ist zurückgetreten, Weber ist zurückgetreten. Und was ist passiert? Es gab A, den Kauf von Bonds. War für den Sekundärmarkt nicht unsere Ideallösung, völlig klar, aber es war eben auch nicht die Linie der Bundesregierung. Das, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, quantitative easing, also praktisch eine Billion äh, geflutet auf die Märkte. alles Maßnahmen, die dem Statut und der reinen Lehre des Monetarismus widersprechen und äh, die Bundesregierung hält den Mund, einfach deswegen, weil sie weiß, dass die Kräfteverhältnisse es ihr nicht erlauben, in dieser Situation Offen diese Dinge abzubauen. Sie lässt Draghi machen und äh, in diesem Sinne kann man noch eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen haben. Wo ich möchte das jetzt bei dem Thema Finanztransaktionssteuer oder Regulierung machen. Äh, die Eliten versuchen es, oder Teile zumindest der Funktionseliten, sie versuchen wieder etwas mehr Souveränität der Politik über die Finanzmärkte zu gewinnen. Und das kann man nicht bestreiten. ja, ich weiß nicht, ne? also muss man nüchtern äh, feststellen, ob das so ist oder nicht. Ja? Und äh, ich finde, es gibt genügend empirische Belege dafür, dass das stattfindet. Und wenn Schäuble das tut und dann äh, tut es mir leid, er tut es halt, äh, das ist dann halt so. Ja? Und äh, da sollte man es aber jetzt nicht wegleugnen und sagen, der tut das gar nicht. Also das ist äh, so ein bisschen beliebte Praxis. Ist. Äh. Das hat ganz viele neue Diskussionsthemen hier aufgebracht, aber die wollen wir jetzt eigentlich nicht wirklich länger vertiefen. Über das Kräfteverhältnis, finde ich, sollten wir durchaus reden. Ich wollte auf, das, auf das für unser Verhältnis zur EU und zum Euro eigentlich noch mal, das nochmal versuchen explizit zu machen. Wir haben zunächst mal jetzt bei den Schulden, beim Schuldenschnitt, ist meiner Meinung, Nachdem ich die Diskussion jetzt verfolgt habe, sehe ich, ähm, Willi und Bernd sind dafür, diesen schönen Schnitt auch wirklich zu propagieren, weil, wie ich ganz richtig verstanden habe, äh, ohne ihn keine Lösung der, der Krise vorstellbar ist. Und du hältst das für falsch. So habe ich das richtig verstanden. Wir lassen diese Position jetzt mal auf diese Weise. da. Die, was ist unsere Haltung zum Euro und zur EU? Das ist die zweite Frage, die ich... Du hast ja schon dazu Stellung genommen, Peter, deswegen kommst du vielleicht am Schluss nochmal dran, nämlich, du sagst, wir brauchen eine Vertiefung der Union, und zwar durch eine Transferunion. Du könntest vielleicht nachher noch mal genau sagen, was du mit Transferunion meinst. Ich dachte, wenn ich dich richtig verstehe, verstanden habe, dass natürlich eine, eine Transferunion, was heißt das, eigentlich gemeinsame Steuern in der EU, also eine, ein gemeinsames Steuersystem in der EU, um den Euro zu erhalten, um die Fliehkräfte, die durch den Euro entstehen, sozusagen die wirklich einigermaßen einzufangen. Das wäre, sozusagen, ist das die richtige Forderung, mit der wir sozusagen hingehen, und sagen, wir brauchen eigentlich gemeinsame Steuern in der EU? Nochmal die Frage der drei. Also, der Bernd hat ja noch ein bisschen weitergehende Vorstellungen gehabt, es ging ja um die Entwicklung gemeinsamer Standards. Das heißt, wir können nicht auch von unserer Seite aus den ganzen Blick nur auf die monetäre Entwicklung, sondern wir müssen natürlich diese Zusammenhänge nochmal deutlich machen. Der Meier, das ist der neue Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der hat das mal, ich finde sehr plakativ, in einem Bild ausgedrückt. Der hat gesagt, wir haben immer gesagt, die Südländer, das sind äh, Partygäste, die feiern ständig Party und feiern da immer rum und wir, wie vor allen Dingen wir Deutsche, sind Koch und Kellner. Das geht aber nur so lange gut, wie die Partygäste Geld haben, denn sonst braucht man auch keinen Koch und Kellner mehr. Das ist sozusagen diese... Diese Überheblichkeit, die, die im Grunde genommen, wir sind die Exportweltmeister, wir liefern denen alles, aber wir brauchen natürlich von denen das Geld. Und wenn die dann nichts mehr haben, ist das ganz schwierig, weiter Exportweltmeister zu sein. Das Interessant war ja, dass wir den Griechen nochmal, ich glaube, 270 Panzer verkauft haben, aber die hatten dann kein Geld mehr, die Munition zu kaufen, was ich ja schon ganz richtig fand. Das ist also schon mal ein bisschen nach Aber der Punkt ist... Sicherlich die Debatte, die wir hier auch in Hessen ganz stark haben, weil natürlich der Finanzplatz Frankfurt darf nicht gefährdet werden, das ist sozusagen das Obligo, das wir jeden Tag im Parlament zu hören bekommen, dass also dieses unter gar keinen Umständen geschehen darf. Und es gibt eine Regierungsvorlage, eine gemeinsame fdp CDU, die das im Grunde genommen aber festschreibt. Und alles das, was an europäischen Initiativen auch einer gemeinsamen äh, äh, Steueransatz an gemeinsamen Steueransätzen da passiert. Also es gibt so eine Vorlage, die aus der EU kommt, die Umsatzsteuern anzupassen, Standards zu entwickeln, Kategorien zu bilden, auch mal herauszufiltern, wo soll denn diese Steuer anfallen, wer soll die einnehmen. All solche Dinge sind ja in der Debatte. Das wird hier bei uns ganz rigoros abgelehnt. Also das ist ziemlich eindeutig. Da ist auch die SPD noch dabei, das zu schützen, weil natürlich... Der Finanzplatz Frankfurt darf nicht gefährdet werden. Aber wir sollten nicht alleine auf die Finanzfrage fokussieren. Ich denke, wir brauchen Ansatzpunkte einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik, das hat Peter ja auch am Anfang schon mal gesagt, dass wir solche Standards brauchen, die was mit Lohnentwicklung zu tun haben, die was mit Arbeitszeiten zu tun haben. Wir haben die Rentendebatte in Frankreich jetzt wieder neu wo immerhin auch Hollande der Auffassung ist, dass man mit 60 in Rente gehen kann. Also solche Dinge sind genauso wichtig wie die Frage auch, wie können wir industrielle Produktion so in Europa verteilen, dass tatsächlich nicht einer der Weltmeister ist, sondern tatsächlich alle im Grunde genommen ihre Produktivkräfte und ihre Intelligenz und ihre Kreativität auch so einsetzen können, das heißt natürlich einsetzen können, damit tatsächlich eine gleichmäßige Entwicklung in Europa stattfindet. Und dann wären die nationalstaatlichen Fragen auch nicht mehr eine so dominante. Also ich habe ja nach wie vor das Problem, wenn ich in meine zweite Heimat nach Frankreich komme, dass ich immer auch mit Le Pen noch zu tun habe, mit dem Umfeld. In einer Größenordnung, die tatsächlich dominant ist. Das ist hier, was sei Dank, in dieser Größenordnung nicht der Fall. Aber wir werden sehen, wie das in Griechenland sich entwickelt. Wir werden sehen, wie das in Spanien sich entwickelt, ob nicht nationalistische Kräfte eine ganz andere Bedeutung wiedergewinnen. Also wir brauchen eine europäische Situation, die weggeht von der Konkurrenzsituation, von dem Konkurrenzdenken. Und das, meine ich, ist der, der wesentliche Standpunkt, den Linke einnehmen müssen, dass wir eine tatsächlich egalitäre Entwicklung in Europa anstreben. Vielleicht noch mal zu den Schulden. Natürlich weiß ich, dass Schulden nicht per se negativ sind. Über die Schulden haben wir auch gar nicht geredet. Ich meine, natürlich muss, wenn eine öffentliche Hand eine Schule finanziert oder eine Brücke oder eine Straße, die mehrere Generationen benutzen, das nicht eine Generation abzahlen. Natürlich sind da Schulden sinnvoll, ja, weil ja sie dann Investitionen in die Zukunft sind. Insofern lösen wir uns da schon vom Bild der schwäbischen Hausfrau. Aber hier geht es ja um Schulden, wo praktisch die, sowohl die Wirtschaft als auch die Staaten im Kern niemals aus dieser Schuldenfalle rauskommen können. Wenn du 14% Zinsen zahlen musst, wie, wie, wie die Griechen und quasi das gesamte Vermögen muss zur Schuldentilgung aufrecht gebracht werden, dann geht es nicht mehr auf eine Schulden, denen Investitionen oder, oder wirtschaftliche Leistungen gegenüberstehen, sondern äh, da geht es um Schulden, die dich praktisch umbringen. Und das sind also über die Schulden reden wir ja jetzt die ganze Zeit, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Das zweite, der Versuch ähm, der Regierungen, die Souveränität über die Finanzmärkte zu erzielen. Also wenn ich es richtig verstehe, spekulieren waren die Finanzmärkte ziemlich organisiert gegen Spanien und treiben die in die gleiche Situation wie Griechenland. Spanien muss jetzt auch schon 6% und mehr Zinsen bezahlen. Die gehen quasi in die gleiche, äh, in die gleiche Entwicklungslinie, ähnlich bei, bei Portugal. Und ich kann ehrlich gesagt nicht die Souveränität da erkennen, sondern kann ist die EU diesem Prozess relativ hilflos ausgeliefert. Sie macht folgendes, sie gibt irre viel billiges Geld an die Banken mit einem äh, äh, Prozent, in, in Hunderten von, von Milliarden Größen, einerseits um diese Spekulation, äh, um diese Spekulationserwählung der Finanzmärkte zu sagen, wir bringen immer noch mehr Geld, auf wie ihr, äh, wenn ihr gegen uns spekuliert und andererseits pumpen, die natürlich genau das ganze private Bankwesen wieder mit Geld auf, was nichts anderes passiert, als dass eigentlich die nächste Finanzblase schon wieder produziert wird. Darin kann ich ehrlich gesagt keine große Souveränität der Regierungen gegenüber den Finanzmärkten erkennen, mhm. sondern ich würde es eher umgekehrt sagen, was am Anfang mit diesem Begriff von Urban, der autoritären Stabilisierung, dass man versucht praktisch die Regierungspolitik aller Länder durch eine harte Austeritätspolitik in die, äh, äh, an die Bedürfnisse quasi dieses Finanzkapitals anzupassen. Und zwar auf Dauer. Also ähm, äh, mit, mit, mit, mit wenig eigenen äh, Spielräumen. Und äh, da müssen wir uns also über die Analyse schon nochmal äh, gründlich äh, unterhalten. Ich kann auch nicht erkennen, wo irgendwo eine Regulierung stattgefunden hätte. Also in, in, in den letzten Jahren, also in irgendeinem Punkt, wo irgendwelche Geschäfte nicht mehr gemacht werden, werden können. Und letzte Anmerkung, wir müssen uns natürlich schon darüber unterhalten, an wen sich unsere Forderungen richten. Also machen wir quasi eine Beratung der Regierungen, ja? wie sie sich jetzt in Europa aushandeln könnten, oder sind unsere Forderungen quasi Mobilisierungsforderungen an die Bevölkerung in Europa zur Herstellung quasi äh, demokratischer und sozialer Verhältnisse. Das ist ein großer Unterschied, glaube ich. Also, und mein Bemühen war, quasi in Forderungsrichtungen zu entwickeln, die quasi die Mobilisierungskraft der Bevölkerung stärken, weil ich in hohem Maße überzeugt bin, dass nur durch diese Mobilisierung äh, der, der Bevölkerungen überhaupt eine Änderung quasi der Regierungspolitik erzielt werden kann. Insofern müssen wir quasi in sich logische Forderungen entwickeln, die geeignet sind aufgegriffen zu werden oder die schon aufgegriffen werden und die andocken an die, an die Widersprüche und die Lebensrealität der Menschen. Und insofern bin ich Absolut für eine gemeinsame Steuerpolitik, die aber, das, das ist ja jetzt wieder die Einschränkung, wenn wir gerade jetzt eine Wirtschaftsregierung hätten, äh, europäische, wäre sie oberautoritär und wird genau in die andere Richtung gehen. Ja. Also wir müssen schon die Forderungen gemeinsamer Steuerpolitik mit gemeinsamen sozialen äh, äh, und ökologischen Standards verbinden und mit der Demokratiefrage. Wenn wir quasi es nur ökonomisch sehen, also wenn wir nur einen ökonomischen äh, Ökonomismus praktisch machen, äh, geht das Ding, glaube ich, in die völlig falsche Richtung. Vielen Dank. Ich bin, beharre leider doch nochmal drauf, auf diese Frage der Steuern innerhalb der EU das nochmal zum Thema zu machen. Es, weil es doch die Frage auch betrifft, welche Haltung haben wir zu diesem wir können, glaube ich, nicht einfach mit dem allgemeinen Mitschwimmen, ja, das ist was Gutes, das ist ein schönes Projekt. Was bedeutet das denn, wenn die EU im Wettbewerb, die, die, die EU-Konstitution, so wie sie ist, einen Wettbewerb der Staaten darum beginnt, wer sozusagen die niedrigsten Steuern für das Kapital anzubieten hat? Das ist eine, eine, eine Macht natürlich die EU zu einem, einer, einer, einer Organisation von Staaten, in der die, sozusagen die Reichen natürlich immer reicher werden und die Schwachen immer schwächer werden und sozusagen das Ganze aber darauf hinausläuft, dass sozusagen die, die Verhältnisse immer unsozialer werden, dass dieses, diese Art von Steuer äh, Vereinbarung in der EU nicht stattfinden. gleichzeitig ist natürlich die Kapitalverkehrsfreiheit auch garantiert, sodass die Leute in Griechenland, die reichen Leute in Griechenland, ihr Schäfchen schnell pünktlich ins Trockene bringen können. Und dann andererseits entsteht hier zu Lande der Vorwurf, ja wir dürfen keinesfalls natürlich äh, irgendwelche äh, Griechen unterstützen, die sind faul und die sind selber daran schuld, dass sie ihr Geld in die Schweiz bringen. Das ist sozusagen die Frage, die, ne, hat die EU überhaupt noch eine Chance, dass wir sie wirklich unterstützen können? Lohnt es sich für dieses Euro-Projekt äh, solche Forderungen aufzustellen? Oder ist die Sache vergebens, äh, ist es eigentlich so von den Kräfteverhältnissen her, dass wir sagen müssen, das, das klappt nicht, denn wir kriegen einen solchen sozusagen einen, einen solchen gleich mit einem Steuerstaat, wie eine Währungsunion überhaupt ermöglichen würde, eine gemeinsame, gemeinsame Staats- und eine Transferunion, wie du sagen würdest, das kriegen wir nicht hin. Und das sagt das, was im Augenblick im Prozess der Finanztransaktionssteuer passiert. Und das ist genau die neue Herausforderung. In der Bundesrepublik eine Steuer einzuführen, ist vergleichsweise einfach. Wenn du das in der EU machst, brauchst du im Augenblick Einstimmigkeit, Konsens. Und es ist nicht nur Großbritannien, es ist auch Tschechien, es ist auch Schweden, die gegen diese Steuer sind, es ist auch die Niederlande dagegen. Und dieses Problem anzugehen, da bedarf es eben eines jahrelangen Atems. Und es ist nun einmal so, dass Schäuble... Ich habe ihn nie gewählt, ich werde ihn auch nie wählen, das ist gar nicht der Punkt, ja, sondern mir geht es darum, klarzumachen, dass wir diese Entwicklung bei den Funktionseliten erkennen müssen, wenn wir wirklich effizient äh, sozusagen Einfluss nehmen wollen. Und er versucht das, und das ist ein interessantes Phänomen und muss das tiefer analysieren. Er tut das übrigens auch bei einem anderen Dingen. Er hat sozusagen acht unilaterale, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ungedeckte... Leerverkäufe verboten. Es gab einen wilden Ausschrei, selbst aus der Sozialdemokratie. In der Sache war das eine sehr gute Entscheidung und inzwischen ist es das so, dass eine Dynamik entstanden ist, dass auch in der EU jetzt ungedeckte Leerverkäufe, dass es ein besonderes Spekulationsverfahren verboten wird. Das heißt, es ist alles etwas komplizierter und langwieriger und komplexer geworden, innerhalb Europas so etwas zu machen. Aber zu deiner Grundfrage zur EU. Ich bin der Meinung, dass ökonomische Integration ein Grund, eine Grundtendenz in der Geschichte ist, äh, die angefangen hat von der Sippe über den Stamm äh, zum Feudalländchen bis hin zum modernen Nationalstaat und dass dieser Prozess weitergeht. Und dass er nicht nur bei uns weitergeht, sondern auch woanders äh, weitergeht, parallel. Die EU ist sicherlich das Beispiel, wo das am avanciertesten ist. Das nehmen wir Lateinamerika, Alba, Kuba, Venezuela. Äh, Bolivien und andere machen ökonomische Integration. In Ostasien sind solche ökonomischen Integrationsprozesse im Gange äh, und äh, sie werden, selbst in Afrika äh, wird das probiert und das ist eine Tendenz, äh, von der ich grundsätzlich denke, dass sie positiv ist und dass man sie begrüßen sollte und dass man sie unterstützen sollte. Aber selbstverständlich ist das Projekt EU. In den letzten 20 Jahren, seit der Etablierung des gemeinsamen Marktes und mit den Maastricht-Verträgen und erst recht durch die Konstruktion des Euro, in einer Weise geschehen, die die Privilegierten, die Reichen, die Konzerne und so weiter einseitig bevorteilt hat. Diese Form von Integration ist nicht gut und wir sollten uns für eine andere Form von Integration einsetzen. Aber was wir nicht tun sollten, ist zu glauben, dass wir zurück sollen und könnten äh, zum Nationalstaat äh, und dessen Handlungsmöglichkeiten, wie sie in den letzten 100 Jahren existiert haben. Denn so neoliberal diese EU ist, so schlecht die Kräfteverhältnisse sind, wenn wir es auf die Bundesrepublik übertragen, sind sie dann besser. Ist dann, wenn wir auf Frankreich, auf all die ja. anderen EU-Länder nicht mehr Rücksicht nehmen müssen, sind dann die Kräfteverhältnisse besser, sind die Klassenkämpfe dann milder, ist die Ausbeutung dann sozusagen verschwunden oder was auch immer. Das ist, überhaupt nicht der Fall. Das ist doch eine große Illusion zu glauben, dass sich an den Kräfteverhältnissen, dass sich am Charakter des Kapitalismus irgendetwas ändern würde, wenn dieser Kapitalismus nur noch im nationalstaatlichen Rahmen stattfindet. Ja, das sage ich unbedingt, dass die Frage der Nationalstaatlichkeit nicht unsere Perspektive ist, hat ja schon mal ein ganz berühmter Mensch geschrieben, 1848, dass die Arbeiter kein Vaterland haben. Also das ist sicherlich auch so eine Leitidee, die man nach wie vor wachrufen muss. Unser Problem besteht aber darin, dass wir zu schwach sind bisher in der Bündelung der kräftekonstellation Wenn ich nach Frankreich komme oder nach Griechenland, dann sagen die mir, wo seid ihr eigentlich in der Solidarität mit uns. Das ist sicherlich so eine Auffälligkeit, dass wir auch die internationale Kooperation des Widerstandes oder der Aufklärung in einem Maße haben, der nicht der Situation entspricht, der nicht sozusagen den Widerstandsgeist, den die Spanier oder auch die Griechen dort an den Tag legen, wenn es in Europa eine solche Bündelung der Kräfte gäbe, hätten wir eine andere Konstellationen würden natürlich auch, was die Fiskalpolitik angeht, andere Erfolge durchsetzen können. Ich glaube schon, dass also gerade, wenn man jetzt nach Frankreich guckt, in diese Präsidentschaftswahlen und die anschließenden Legislativwahlen, dass sich da möglicherweise die Kräfteverhältnisse tatsächlich etwas verschieben können. Das hoffe ich sehr, dass das passiert. Mit, am 6. Mai wird, glaube ich, in Griechenland, dass man sich das jetzt zwar nochmal genauer angucken muss, aber es gibt im Grunde genommen auch durch die Aufklärung, und ich hoffe, durch die Europäisierung, wir hatten immerhin Ende März ein großes Treffen nochmal in äh, Brüssel, wo die äh, oder die Elemente der Sozialforumsbewegung, aber auch äh, gemeinsam mit äh, Gewerkschaften und der Linkspartei den Versuch machen, einen europäischen Gipfel wieder zu installieren, wo man zu europäischen Gemeinsamkeiten kommt. Ich glaube, das kann eine Dynamik entwickeln, wenn man tatsächlich als Gegenposition auch eine gemeinsame europäische Widerstandsbewegung, Sozialbewegung wieder hinkriegt, die dann auch den Druck auf die nationalstaatlichen Regierungen und auch auf die Bundesrepublik verändern könnte. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass aus dieser Auseinandersetzung tatsächlich eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse dann möglich wird. Aber ich glaube nicht, dass wir derzeit hier in der Bundesrepublik alleine in der Lage wären, eine solche neue Kräftekonstellation herbeizuführen. Ich glaube, wir sind auch auf diese Internationalität in Europa angewiesen und ich verspreche mir da einiges davon, dass wir in dieser internationalen Kooperation auch wieder eine neue Dynamik nach uns hier in der Bundesrepublik heranbringen. Ich stelle fest, dass das eigentliche Ziel der heutigen Versammlung nicht ganz geglückt ist. Also, wie du das gefasst hast, wo sind unsere Parolen? Ich hatte natürlich mehr an sowas gedacht. Wir sind auf die Straße gegangen, als die Finanzkrise noch frisch und jung war. Da sind wir auf die Straße gegangen unter der Parole: Wir zahlen nicht für eure Krise. Das war eine absolut richtige, eingängige und aber natürlich auch relativ vage Parole, die. Leider sind die. Es gab dann zwei richtig große Demonstrationen mit diesem Mörder und noch einige Aktionen. und Es war eigentlich sehr gut. Und dann haben wir noch ein Jahr vergangen, festgestellt, dass wir schon für die Krise gezahlt haben. Also das war leider, das war die richtige Parole. Und dennoch haben wir es nicht weiterführen können. Ich hatte, sozusagen, ich stelle mir immer noch vor, dass das, was du sehr abstrakt formuliert hast, als in welche Richtung es gehen muss, müssen wir schon auch ein Stück, äh, es muss ein bisschen konkreter sein, so eben wie das mit den Sparkassen, das Problem mit den Sparkassen, der Forderung der Sparkassen und der Trennung von Investmentbanken und äh, normalen Finanzbanken, das ist halt natürlich ein Teilproblem. Aber Attac hat ja mit dem wirklichen Teilproblem der Finanztransaktionssteuer auch äh, 20 Jahre sind es fast 15 oder jedenfalls doch richtig was auf die Beine gestellt, einigermaßen was auf die Beine gestellt. Es sind, man, man kann damit anfangen. Wahrscheinlich ist das deswegen gar nicht so falsch. Ich ähm, wünsche euch einen schönen Heimweg. In der nächsten Zeitschrift Luxemburg wird sich nur dem Thema Linke strategie in der Eurokrise krise äh, Also wenn ihr mal reinschauen wollt, das du nicht verpassen.